Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu diesem Let's Play von Minecraft mit meinem lieben Herrn Cousin, dem Monkey Tube. Hallo. Yay. Ein bisschen enthusiastisch springen wir. <lacht> hier. Und das, wie das scharf schaut. Das hat mich gerade so schön angeschaut. Ach, Ach süß. Oh, süß. Okay. Also fangen wir an mit ja. dem üblichen Prozedere. Ich fäll den Baum für Holz. Genau. So geht das. Das okay. haben wir auch nicht schon 50 Mal gesehen. <lacht> Nein! Niemals. Äh, was okay. machen wir denn zuerst? Bauen wir uns ein Strandhaus oder. Hm. Ein Strandhaus. Hm. Ui, man weiß es nicht. Da ist ein Creeper. Das gefällt oh. mir nicht. Ach, ah, Setzling. Sehr gut. Okay, das sieht so aus, als, als würde es bald Nacht werden. Ja, das ist nicht so cool. Gut. Dann mache ich mal kurz eine Hacke für mich. Ich baue jetzt ähm, sechs Steine ab. Okay. Damit wir ah, Der <lacht> sieht, Der hat mich... Nein! Nein! Oh oh. <lacht> okay, komm her. Komm her, komm her. Ja, wahrscheinlich. Oh. Okay. Fail. Okay, sechs Steine, damit wir uns beide ähm, eine Hacke bauen können. Okay. Spitzhacke. Gut. Äh, brauchst du Holz? Nö. Okay. Im Moment nicht. Noch nicht. Okay. Okay. Gut. Das hätten wir schon mal gemeistert. Wie sieht's mit der Zeit aus? Oh. Oh, oh. Nacht. Ja, genau. Nicht gut. Äh, hast du Komm eine Spitzhacke für mich? Ja, habe ich. Schön. Eine schöne Steinspitzhacke. Wow. Okay. Das Neueste des Neuesten. Ja. <lacht> Ja. Hightech. Okay, äh, Unterschlupf vielleicht mal. Sonst ja, wir tot. einbauen oder, oder ein Haus. Ich wäre für ein Haus. Ja. <lacht> Aber da gehen wir landeinwärts, oder? oder ja, oder, genau. oder, oder hier. Mir ist es egal. Wir könnten uns gleich hier ein kleines Haus bauen. Ja, tatsächlich. Ach, das machen wir. Ja. Wir fangen jetzt nicht äh, hier in, in der tiefen Nacht äh, noch, Ups, da habe ich meinen Teller verrückt, äh, noch anzubauen. Das wäre nee. völlig behindert. Oh. <lacht> ja. Okay, wo bauen wir? Ziemlich dunkel. Oh ja, das kannst du laut <lacht> Ähm, mir ist es eigentlich egal. Oh, ein Zombie, ein Villager-Zombie. Villager-Zombie. Jo. Hier wäre Kohle, wenn wir was brauchen. Hm, Kohle. Ein Enderman. Und Eisen. Das erste Eisen. Wow, wir könnten ja zur Not in, in dieser Höhle übernachten. Ginge. Es ginge. Ah, scheiße, ihr habt den... ihr habt den den Typen schlunk. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> oh, nee. Oh, oh eine Endeperle. Oh, sehr schön. <lacht> sehr gut. Äh, ich habe noch drei Herzen. Okay. <lacht> sehr gut. So muss das? Ja, perfekt. Und oh, nicht anders. Okay, sieben Eisenerz. Sehr gut. Nichts. Man sollte auch immer hier am, äh, in diesen Höhlen oben an die Decke schauen. Und ich glaube nicht, dass man hier gerade so viel sieht. So. Wir sollten uns vielleicht Fackeln bauen. Dann mache ich mal kurz. So. acht Fackeln, toll. Gut, was machst du gerade so? Kohle oder oder Eisen oder oder was? Äh, ich baue gerade Eisen und Kohle ab. Mein Mikrofon hat gerade irgendwie gesponnen. Gespackt? Gespackt? Ne? Okay, na, das ist nicht so gut. So. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholen wird. Ja, ich auch. Ah, hallo. Hallo. Hallo. hallo. Ich habe hier Eisen und. Oh, schön ja, Fackeln. Sie oh, schönes Licht. Okay, da kommen wir her. Und raus vom Walde kommen wir her. Stimmt sogar. Oder auch nicht. Fail. Da kommen wir nicht her. Mal sehen. Da kommen wir schon her. <lacht> Yay, untalentiert. Oh mein Gott. Gut. Oh, ein Creeper. Oh, oh. Okay. Warum attackiert er mich nicht? Okay, genau. No. Schmerz. Haben wir zufällig äh, den Creeper-Schaden aus? Finde ich nämlich nicht so gut. Ähm, ja, ich glaube schon. Vielleicht können wir das mal ähm, einschalten. Wie heißen die, die Game Rule? Ähm, uh, ähm, ähm, ähm, Mob, um, Danage, Mob glaube ich. Mob Griefing oder so? Mob Griefing, genau. Irgendwie sowas. Ähm. Mob, la, la, la, Mob Griefing da. So. Ah. Sehr schön. Viel besser. Okay. Oder auch nicht. <lacht> ja, ah, hier war es <lacht> schon. Gut. Was zu essen vielleicht mal. Mhm, sehr wichtig. Wenn schlecht. Ähm, weißt was, kümmere du dich mal um äh, die Min das Minieren hier. Ich gebe dir die Specksteinspitze. Okay. Ja, ich habe schon eine. Ja, trotzdem. Okay. Dann äh, kümm kümmere ich mich um ähm, das Essen. Mhm. Und so. Und so vor allem. So, jetzt brauche ich mal erst acht Steine für einen Ofen. Nochmal zwei. Für eine. Wie heißt das Ding? Axt? Nee. Oh. Jetzt können wir gleich ausprobieren. Hui, es funktioniert. Cool. Creeper? Ja. Ah. <lacht> oh nein. nein, nein, nein, nein. Nicht schießen. Ich vergebe mich. Okay. Ähm, um, mal kurz hier ausleuchten. Nein! Nein! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! LOL! Nein! <lacht> oh, coole! Sehr gut! Au! Ach! Okay, ich habe hier gerade etwas Probleme hier oben. Mist! Ich will nicht sterben! Mir ist es gerade sehr dunkel. Das wird bestimmt auf YouTube nicht so schön aussehen. Ja, eben. Deswegen habe ich mir Fackeln gemacht. Mhm. Ah, uh, au. Schieß, schieß, schieß, schieß, schieß, schieß. Ja! Kartoffel! Kartoffel! Oh, schön. Nice. 1A. Sehr nice. Jetzt muss ich mich kurz verstecken. Lass mich das Viech nicht killt. Durchatmen. Jetzt muss ich eine Strategie entwickeln. Nein, das kommt! Scheiße! Oh oh. Oh, oh. oh nein! <lacht> <lacht> oh Gott. Okay. Sehr Scheiße. schön. <lacht> <lacht> uh, ja, ihr seht Leute, es könnte lustiger werden hier. <lacht> nein! Oh oh. Ja. Jetzt so hätte gut. ich gemeint, die Kartoffel ist despawned. Boah, Action. Alter, das Action. war. Das wäre uh, leicht. Uh, äh, Oh oh Stirb. oh oh oh, ich werde jetzt sterben. Oh doch. Okay. Entschuldigung, dass man meine Tastatur und meine Maus so hört, aber. Ja, meine äh, auch. Mein Gott. Oh oh. Es muss äh, zu verkraften sein. Ich kann ja mal versuchen, hier mein Mikro ein bisschen zu verschieben. So zum Beispiel. Oh! oh. <lacht> <lacht> Sehr schön. Oh mein Gott. Die zwei talentiertesten Spieler. Oh oh. Uh, Action. Achtung! Ich leg die Pfeile auf mich! Hallo! Whee. Sehr schön, Schieß danke! Mich ab. Aua! Ich gehe in unsere Base. Hier ist ja, mir zu, ich. zu, bin Aua! Dick. Alle zwei auf einmal. <lacht> Geht doch nett. So. Runter bitte. Danke. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich werde sterben. <lacht> oh, sehr okay, toll. Bin tot. Bin so tot. Bin so tot. Ich bin tot. Auf alle Fälle. Ja. Gut, Tod Nummer 2. Sehr gut. Sehr gut, ja. Sehr toll. Aua. Alter, 2! Was ist denn los mit euch? Leute, oh das geht doch nett. Ja, ein Bogen. Jo. Boah, nein. <lacht> Tod Nummer 3. <drei. lacht> gut, nochmal. <lacht> also, wie ihr seht, äh... Ich sag's jetzt mal wieder der wenn er erkennt, dass er Scheiß spielt. <lacht> ähm, ich mach das nur zum Spaß. Ja, Tod genau. Nummer vier. Oder wow. auch nicht. Doch, ja, wahrscheinlich. Tod Nummer 4. Kar okay. Karotten, Karotten. Ja. Nice. Das ist gut. Sehr gut. Und ich glaube, okay, mit, mit, mit dieser Was? Errungenschaft müssen wir unsere erste Folge beenden. Ja, tatsächlich stimmt. Ja, Hast du schon meine fünf eingesammelt? Ähm, nein. Scheiße, oh oh. meine Kartoffel. Nein! Werden wir die Kartoffel? diese Kartoffel noch finden oder nicht? Das seht ihr in der nächsten Folge. Oh. Wo ist die Kartoffel? Genau. Bis dann, Leute. Bis dann. Auf okay. Wiedersehen. Bye.